Dann herzlich willkommen auch äh, von meiner Seite. Ähm, ich bin Julia Weber, wie gerade schon gesagt wurde. Ich arbeite seit zwei Jahren jetzt ungefähr am Referat für digitale Medien in der ABL. Ähm, ich studiere außerdem jetzt im siebten Semester ähm, Mathematik und Religion auf Gymnasiallehramt. Genau. Und ähm, ich werde heute etwas erzählen über unser Projekt Campus Rally mit der App Action Bound. Action ist eine App, mit der man im Prinzip digitale Schnitzeljagden machen kann. Also man schickt die Leute via Smartphone auf eine ja, Schnitzeljagd, wie man es früher genannt hat, Campus Rally in unserem Fall. Und ähm, genau. Das Projekt hat angefangen, als wir überlegt haben, wie könnten, was für Workshops könnten wir für Lehram Lehramtsstudierende anbieten bei uns in der ABL. Und... Ähm, ja, ich werde ja Lehrerin, beziehungsweise jeder kennt es vielleicht noch, aus seiner eigenen Schulzeit. Das sind Wandertage, Klassenausflüge, Klassenfahrten. Ähm, mit dem typischen Papier und Stift wird man durch die Städte geschickt und ähm, da haben wir überlegt, wie könnten wir das irgendwie interessanter gestalten, für die Schüler ein bisschen aufpeppen ähm, und auch eben die digitalen Medien dazu einbeziehen. Ähm, wir haben dann die App Action Mount uns angeschaut äh, und das Konzept hat uns überzeugt. So, und wir haben dann einen Workshop dazu angeboten und bei den, ähm, das war das Semester. und äh, die Studierenden fanden das auch total gut und haben Spaß dabei gehabt und ähm, ja, das hat uns sehr gefreut. Und auch in den anderen Bereichen, bei uns in der ABL, hat es dann ähm, Interesse gefunden und so hat dann die Studienberatung ähm, den Wunsch geäußert, wir könnten doch für die Erstsemester hier am Campus für die äh, Lehramtsstudierenden Campus rallies anbieten damit. Es gibt schon für die in der Einführungswoche Campus Rallyes eben mit Papier und Stift und ähm, die Tutoren müssen dann den ganzen Tag an der Station stehen und warten, bis die Gruppen vorbeikommen. Und da haben wir überlegt, dass wir das effizienter eben machen können mit dieser App. Genau, das habe ich dann, also über den Sommer habe ich dann mir überlegt, was könnte man hier am Campus sich alles angucken. Und diese campus rallies wurden jetzt im Wintersemester zum ersten Mal eingesetzt, in der Einführungswoche. Genau. Dann jetzt kurz zur Theorie von der App. Also man erstellt diesen Bound, wie sich das nennt, diese Rally, äh, in einem Browser, im, im Laptop oder so, meldet sich dort an. Ähm, daraufhin kann man den online schalten und dann kann er via Smartphone oder Tablet, eben was ein mobiles Endgerät ist, finden und dann spielen. So sieht das dann aus, wenn wir in die in diese Software reinschauen. Also das ist jetzt eine Übersicht von, von meinem Konto sozusagen. Ich habe oben die beiden Campus rallies für den Campus am Westend und in Bockenheim erstellt. Und unten drunter, der ist aber offline, weil der, dieser Workshop ja aktuell nicht angeboten wird, der für den Workshop damals war. Man kann jederzeit selbst entscheiden, wann man die Bounce online oder offline stellt. Ähm, so können, kann jederzeit, diese beiden Campus Rallies können jederzeit gespielt werden. Also wenn Sie Lust haben, nach dem Tag heute nochmal über den Westend zu laufen, äh, jederzeit. Ähm, hier kann man auch alles einstellen, von ob das eine Gruppe spielen soll oder eine Einzelperson und man kann, hat ebenfalls Zugriff ähm, auf die Ergebnisse. Das sieht dann so aus. Es gibt eine allgemeine Statistik, wo dann draufsteht, wie viele Leute haben das gespielt, wie viele Punkte haben sie bekommen, wie lange haben sie gebraucht. Und ebenfalls kann man dann noch in Details anschauen, die einzelnen Gruppen, wie lange haben die gebraucht, wann waren sie, bei welcher Station. Das ist eben gerade für Lehrer natürlich von Vorteil, wenn sie ihre Schüler irgendwo hinschicken, dass sie auch kontrollieren können. Waren Sie wirklich dort? Haben Sie die Aufgabe wirklich gemacht oder haben Sie nur abgeschrieben, wie es vielleicht früher noch möglich war? Hier ist eine Übersicht über die Aufgabentypen, die es gibt, die man dort einstellen kann. Ähm, Im Prinzip läuft es vor allem so ab, dass man via GPS die äh, Teilnehmer über den Campus zum Beispiel schickt. Da kann man dann auf einer Karte auswählen, ähm, wie also genau einen Punkt bestimmen und wenn auf dem Smartphone das GPS eingeschaltet ist, dann können, müssen Sie eben diesen Punkt finden, da läuft dann so ein, eine Kompassnadel. Und ähm, das funktioniert natürlich nur im Freien und das funktioniert in den Gebäuden dann so, dass man einen QR-Code von der Software generieren lässt. Die kann man dann zum Beispiel äh, an einen Rauben, hängen und sagt, lauf zu diesem Raum und dann scannen die Leute den ab und die App weiß, okay, derjenige war dann dort. Das ist sozusagen die Alternative zum GPS für draußen. Während dieser Route können dann Fragen gestellt werden, via Multiple-Choice-Fragen oder man sortiert einen Zahlenbereich oder so etwas in der Art. Oder die Leute müssen eine Aufgabe lösen, dabei kann auch ein Foto hochgeladen werden, was dann der Administrator sozusagen ähm, empfängt. Ja, hier sieht man einmal die Route vom Campus Westend, von der, von der aktuellen Campus Rallye. Das orange ist die Route, es beginnt eben vor dem Hauptportal vom IG Farbengebäude und läuft dann einmal über den Campus und endet dann am Kremer Platz. Überall, wo so ein grünes Sternchen ist, ist eine Information. Also man sieht schon hier, dass es lehramtsspezifisch ist, weil zum Beispiel das House of Finance oder das row gebäude die werden genannt, natürlich, man muss ja wissen, wie die Gebäude heißen, aber die äh, Lernstudierenden müssen nicht explizit nochmal hinlaufen und sich dort die Bibliothek angucken, weil es für sie eben nicht äh, so relevant ist. Und ähm, überall, wo so ein rotes Dreieck ist, müssen sie ähm, eine Aufgabe erledigen. Ähm, zum Beispiel der Seminarpavillon. Der wird nicht abgegangen das hätte den zeitrahmen gesprengt der campus ist ja so schon sehr groß und wir also man dauert überläuft ungefähr 30 minuten haben die gruppen meistens gebraucht was auch unsere höchstgrenze als ziel war weil wenn es viel länger dauert dann verliert man schnell die lust aber kürzer war es wie gesagt nicht wirklich weil dieser campus wirklich einfach sehr groß ist aber das ist eine karte äh, eingezeichnet, wo genau steht, wie man zum Seminarpavillon kommt, weil das ja bei vielen Lernstudierenden noch zu Verwirrungen führt. Genau die zentralen Infos sind natürlich gegeben, wo ist die Mensa, wo ist das Studienservice Service Center, wie ähm, heißen die ganzen Gebäude. Und man sieht auch bei der 13 unten links, äh, am Norbert wollheim Memorial wird vorbeigegangen und eben kurz auf die Geschichte des Campus hingewiesen weil wir einfach dachten, es ist wichtig, dass man das mal erwähnt. Und wer da näher Interesse hat, kann sich ja dann später noch einmal darüber informieren. Zur Abwechslung dann die roten Dreiecke, Padanosterfaden natürlich der Klassiker, muss dabei sein. Und die Raumfindung im PEG für Lehramtsstudierende, auch ganz wichtig, dass Sie das mal gemacht haben, um wenigstens ansatzweise zu verstehen, wie diese Raumnummerierung funktioniert. ein kleiner Ausblick noch, also wie alles angefangen hat mit der Idee, dann kam unser Workshop, der gut angenommen wurde, die Campus Rallye ist hier in der ABL, jetzt aktuell im letzten Wintersemester eingesetzt in der O-Phase. Also O-Phase ist sozusagen die studentische Einführungswoche, das kennt man ja vielleicht auch von den Wirtschaftswissenschaften, sowas gibt es eben auch für Lehramtsstudierende. Und ähm, ja, wir haben natürlich so ein bisschen die Vision, dass ähm, wir das auch für alle Fachbereiche irgendwann mal anbieten können nicht nur lernspezifisch und ähm, wo wir dann eben mit den Fachbereichen uns in Verbindung setzen und ähm, gucken, was ist denn für euren Fachbereich wichtig für diejenigen, die anfangen zu studieren, müssen, welche Sekretariate müssen sie kennen, wie läuft das speziell in eurer Bibliothek und so weiter. Und da haben wir, ähm, ja, das wollen wir gerne haben und mal schauen, ob es klappt. Dann ja, Das war schon von meiner Seite. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Sie ähm, können natürlich jetzt noch Fragen stellen und ähm, zu den Themen, die Sie genauer wissen.